Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeWola und heute würde ich gerne etwas zum Begriff Introducing Broker sagen. Leider gibt es dafür auch nicht wirklich eine, eine gute deutsche Übersetzung. Es ist im Endeffekt der Broker, mit dem Sie dann schlussendlich zu tun haben, der den Support für Sie macht, die Kontoeröffnung, aber im Prinzip gibt es hinter jedem Introducing Broker einen sogenannten Hauptbroker, was hier sehr häufig Interactive Broker ist. Wir haben heute mal das Beispiel TradeStation Global genommen. Man sieht es, glaube ich, schon ähm, hier oben am Logo. Wir haben das Interactive Broker Logo. Das heißt, Interactive Broker fungiert als Hauptbroker, wo ihre Sicherheiten sind, wo ihr Geld deponiert ist. Und TradeStation macht den Support, bietet halt noch weitere ähm, ja, Add-ons äh, oder Plattformen an. Und dass man mal dieses ähm, Produkt versteht, habe ich jetzt mal speziell hier die Webseite von Interactive Broker eröffnet, äh, geöffnet. Hier sehen Sie zum Beispiel mal eine Übersicht von allen Introducing Broker, die mit IB arbeiten. Das heißt, nehmen wir mal ein, zwei Bekannte raus, glaube ich in Deutschland, für jeden ein Begriff links, die ja auch schon seit 14 Jahren am Markt sind. Hier sehen wir auch nochmal TradeStation als Introducing Broker, sowie auch SysTrade, mit denen wir ja auch zusammenarbeiten. Und äh, bei allen ist es immer so, die Gebühren sind immer abhängig vom Introducing-Broker. Das heißt, Sie zahlen immer die Gebühren, das Gebührenmodell, was der jeweilige Introducing-Broker Ihnen äh, mit an die Hand gibt. Das heißt, es kann nicht nur Unterschiede bei den Gebühren geben. Das ist ganz wichtig. Sie können natürlich auch ganz andere Margin-Raten ähm, haben oder auch Zinsen. Das kann alles ähm, frei ähm, verändert werden. muss natürlich ganz klar auf der Webseite des jeweiligen Introducing-Brokers mit angegeben werden. Oft ist es so, ich glaube Pro Realtime ist sie auch noch mit dabei, Genau, dass vielleicht noch eine extra Software mit zur Verfügung steht oder irgendwelche weiteren Tools. Deswegen immer darauf achten, ihr Konto ist mit den Sicherheiten bei IB oder bei einer der Niederlassungen von IB, muss man ja sagen, es gibt ja weltweit verschiedene und alles andere läuft über den sogenannten Introducing-Broker und Sie können aber hier auch äh, jederzeit das Ganze wechseln oder direkt zur IB zurückgehen, ähm, weil dort natürlich Ihr Geld liegt und Ihr Hauptkonto ist. Also das ist ganz wichtig nochmal zu erwähnen, dass Introducing-Broker eigene ähm, Gebühren hat, egal ähm, ob Sie jetzt mit einer separaten Plattform arbeiten, oft auch eigene Margin-Raten ähm, oder Zinssätze für die Verwendung von Margin und natürlich äh, sag mal sonst auch seine Preispolitik freigestalten kann. Ähm, und hier haben wir einfach mal so eine Übersicht von den Introducing äh, Brokern, die es momentan bei IB gibt dass Sie einfach auch sehen, welche Möglichkeiten man hat. Und da gibt es sicherlich für jeden ähm, auch einen Introducing Broker, der vielleicht Ihr Modell oder Ihre Anlagestrategie fördert. Das heißt, man hat sogar Möglichkeiten, unter die IB-Gebühren zu kommen. Aber wenn Sie dazu mehr wissen wollen, dann ähm, kontaktieren Sie uns einfach. Subscriben Sie zu unserem Channel, um da auch kein Video in der Zukunft zu verpassen, weil die Möglichkeiten, die Ihnen ein Introducing Broker bietet, ob es eine zusätzliche Plattform ist, oder vielleicht auch günstige Gebühren sind wirklich sehr, sehr groß und wir sind gerne bereit, Ihnen mal so eine Übersicht zu geben, was für Sie vielleicht ein Vorteil ist oder welcher Introducing Broker Ihnen Mehrwert bietet. Das kann von keinen Depotkosten über keine Inaktivitätskosten oder vieles, vieles mehr, wo dann doch erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Introducing Broker vorhanden sind. also Bitte zum Channel subscribe oder uns kontaktieren, dann können wir Sie hier gerne ähm, über weitere Informationen oder Ihnen weitere Informationen zusenden. Vielen Dank. Und um uns direkt zu kontaktieren, gehen Sie wieder direkt auf die Webseite tradewola.com. Hier haben Sie die Möglichkeit, über das Kontaktformular direkt ähm, uns eine Nachricht ähm, zukommen zu lassen. und ähm, hier Ihre Fragen zu notieren. Wir können mal ganz kurz nach unten scrollen. Ein Mitarbeiter wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, entweder per E-Mail oder telefonisch und um ihm alles Weitere dann mitzuteilen.